Schwere Vorwürfe gegen Merkel. Das Ganze sei eine Missgeburt und eine rein auf Kanzlerin Merkel zugeschnittene Veranstaltung. Das TV-Duell fänden nur unter massivem Druck ihrer Vertrauten statt. Brenda nennt das vermeintliche TV-Duell unter diesen Umständen ein reines Kanzlerformat und sagt dem aktuellen Spiegel, die Einigung ist unter Erpressung durch das Kanzleramt zustande gekommen. Weiter sagt Brenda, solche Vereinbarungen nennt man sittenwidrig. Und er weiß auch, was dahinter steckt, das Kanzleramt verlangt ein Korsett für die Kanzlerin, indem sie sich nicht bewegen muss. Und zugleich eines für Schulz, in dem er sich nicht bewegen darf. Auch den Wahlkampf der Kanzlerin kritisiert Brenda Hart, demnach mache Angela Merkel einen Wahlkampf im Schlafmodus. Laut Spiegel wäre das dv duell komplett geplatzt, wenn die Verantwortlichen nicht sämtliche Auflagen von Merkels Vertrauten erfüllt hätten.